Treten Sie sofort zurück an die Tür! Ich war das nicht Trinchen okay. Bitte, Sie müssen mir das glauben, ich war das nicht. Runter. ich damit nicht zu Ich kann nichts. Auf dem Ich habe geil! Ich hab sie. Ich ja, nein, nein. Ich hab Ich Ich will Ihre Hände sehen! Sofort! Runter! Gehen Sie runter! Ich man, man Ich wollte Sie Egal, Egal, was Sie machen! Ich kann da nichts. Sie die Pistole auf dem Boden! Die Pistole auf dem Boden! Gib die Pistole her! Ja, die Pistole auf den Boden! die Pistole ganz ruhig, ganz lassen. ruhig! Ich rede mit Marco nicht! Halt deine Fresse! Ganz ruhig! Volker hier ist. Hier drin. Volker? Ja? Ich melde mich gleich wieder. Okay. Ich, du, auf ich lege jetzt meine Waffe auf den Boden! Was? Nein! Halt deine Fresse! Halt deine Fresse, du Arschmann! Gehörst du nicht! Hier kommt mir nichts passiert! Es ist alles deine Schuld! Los, zurück! Zurück! Zurück! Zurück! Zurück! Ruhig! Ich bin's. Du hast deine Tabletten bei mir im Auto vergessen, ich komme jetzt gleich zu dir. Wenn ich die Damen und Herren jetzt noch einmal bitten dürfte, von Ihnen aus nach links zu schauen, würde wirklich sagen, das ist die Perle in unserem derzeitigen Bestand. Sie haben gesagt, die Wohnungen sind alle schon geräumt und in drei Monaten bezugsfertig? Hier. Alles gut. Ein paar Formalitäten. Gibt's ein Problem? Reicht das nicht, dass du uns alles wegnimmst? Ich mach einfach meinen Job. Ich scheiß auf deinen Neuandfang! Aber ich arbeite für diese Wichser! Guck dich doch mal um hier. Hier will doch auch keiner mehr wohnen, oder? Diese Wohnung ist meine Heimat. Was wolltest du von meinem Vater? Es ist Räumungstag. ich muss die Abnahme machen. Die war letzte Woche. Nein. Alles in Ordnung. Klicken Sie sofort zurück an die Tür! Oh, das ist Sie gut. Das ist die ganzen Gasflaschen konnten Sie schon in den Keller gehen. Der ganze Straßenzug ist doch schon fertig. Ich, wissen Sie, was das gekostet hat? Ihr wolltet Forderung, ich habe Forderung. Wir können das ganze vertraglich festhalten. Das kapieren Sie einfach nicht. Wir sorgen doch nur dafür, dass diese Stadt ein bisschen schöner wird. Wir schaffen ein besseres Wohnklima. Uns gehört der ganze Straßenzug. Warum hast du das gemacht? sind doch alle gleich. Das den Das ist ein Gewehr. Was für ein Gewehr? Selbst wenn diese Bruchbude in die Luft geht, die freuen sich doch, da fällt der Denkmalschutz weg.